Israel ist nach einer weiteren U-Boot-Lieferung durch die deutsche Howaldswerft. Schon wieder in den Top-Schlagzeilen. Grund ist auf den ersten Blick die Tatsache, dass diese Boote atomar bewaffnet werden können. Dass sie das auch werden, ist ziemlich wahrscheinlich, denn nur so machen sie für den Staat Israel militärisch Sinn. Wer über flexible Atomwaffen verfügt, hat sowohl eine Vergeltungsoption, kann aber auch einen Präventivschlag durchführen. Wer diese Politik der maximalen Überlegenheit verstehen will, kommt sehr schnell zum eigentlichen Kern des Problems, von dem das Rüstungsgeschäft im Moment ein wenig ablenkt. Es geht um Land. Israel ist ein Staat, der von der Fläche etwa der Größe Hessens entspricht. Die Bevölkerung Israels wächst. Seit der Staatsgründung 1948 fordert das Land die im Ausland lebenden Juden zudem auf, endlich in das Heilige Land zu kommen. Sehr viele tun das und so wird es langsam eng für die Bewohner. Um dieses Problem zu beheben, bleibt dem Staat Israel nichts anderes übrig, als den Mitinhabern der Region den Palästinensern permanent Land zu rauben. Enteignung mit militärischen Mitteln. Auf palästinensischem Boden entstehen dann jüdische Siedlungen für jüdische Familien. Die Palästinenser können nur noch flüchten. Das führt in seiner Konsequenz zu Terror in der gesamten Region, der man in Israel mit modernsten Waffen begegnet. Die Praxis der Verdrängungspolitik ist relativ neu und wurde erst in jüngster Vergangenheit forciert. So steht es zumindest in den meisten Tageszeitungen und damit in den meisten Köpfen. Aber stimmt das wirklich? Oder war der Landraub nicht schon deutlich früher Teil eines übergeordneten Planes? Liegt die Idee des Landraubs nicht vielleicht schon deutlich vor der offiziellen Gründung des Staates Israel 1948? Mit diesen hochkomplexen Fragen und vor allem mit ihren Antworten hat sich über viele Jahre die Schweizer Journalistin und Expertin für den Mittleren Osten Marlene Schnieper beschäftigt. Von außen spricht der Schweiz und in ihrer Tätigkeit als Korrespondentin aus Israel zu berichten. Guten Tag, Frau Schnieper erstmal. Guten Tag. Frau Schnieper, das Ergebnis Ihrer Forschung liegt ja jetzt als Buch in einem Schweizer Verlag vor, dem Rotpunkt Verlag. Wie heißt denn das Buch und warum haben Sie es geschrieben? Das Buch heißt Nakba, die offene Wunde. Nakba, das bezieht sich auf das arabische Wort für Katastrophe, ja. Katastrophe meinen die Palästinenser heute vor allem die Ereignisse von 1948, als sie ihr Land eigentlich verloren haben. Es sind ja zu diesem Thema schon zahlreiche Bücher erschienen, zum Beispiel die ethnischen Säuberung Palästinas von dem israelischen Historiker Ilan Pape, dem es ja auch um die Gründungsjahre des Staates geht. Sie setzen ja noch früher an. Wann setzen Sie an? Ich setze eigentlich 100 Jahre vor dem Teilungsplan der UNO an, also eigentlich 100 Jahre vor dem Wendepunkt, als den ich den Unurteilungsplan bezeichnen möchte. Ich, ja. ich will aber doch vielleicht nicht zunächst auf dieses Jahr konzentrieren, 1947, im November jenes Jahres hat die UNO-Vollversammlung in New York die Teilung Palästinas beschlossen. Hm. Damals lebten in diesem Land zwei Millionen Menschen, zwei Drittel davon waren Araber, ein Drittel Juden. Ja. In jüdischen Besitz waren weniger als sieben Prozent des Landes. Der Teilungsplan der UNO sprach dem jüdischen Staat aber fast 56 Prozent des Landes zu, der arabischen Seite lediglich 42 Prozent. Die palästinensische Führung hat diesen Teilungsplan konsequent abgelehnt. Die Palästinenser sind damit in den öffentlichen Augen in die Rolle des ewigen Verweigerers gerutscht. Ja. Den Zionisten hat man quasi staatsmännische Flexibilität attestiert. Das aber ist höchstens die halbe Wahrheit. In meinem Buch habe ich versucht die andere Hälfte der Wahrheit anschaulich zu machen. Frau Schnieper, Sie sind Schweizerin und die Schweiz hat maßgeblichen Anteil an der Gründung Israels, ich sage mal Basel, Zionistenkongress 1897. Da fiel ja der Ausspruch von Theodor Herzl, der im Kern heißt, er hätte den Judenstaat in Basel gegründet. Ja, äh, Herzl war ein österreichischer, äh, ein, ein, eigentlich ein ungarischer Jude. Er stammte aus einem sogenannten integrierten Haus. Das heißt, er war auch durch und durch Europäer, auch geprägt von einem kolonialen Verständnis des Restes der Welt. Er hat unter dem Eindruck des Treffus-Prozesses in Paris, ja. äh, in dem sichtbar wurde, wie sehr mhm. ober, über und unter der Oberfläche in Europa der Antisemitismus grassierte, hat er den Judenstaat propagiert und hat sich dann früh darauf verlegt, eigentlich das biblische Land in Palästina für seine Leute wieder zurückzuholen oder überhaupt erstmals zu holen. Und ähm, diese Sichtweise, wenn man es heute äh, betrachtet, also Herzl war zuerst gar nicht überzeugt, ob es Palästina sein würde, aber er hat dann eigentlich äh, in Basel 1897 bereits... Äh, die Mehrheit der Vertreter der jüdischen Repräsentanten aus Europa hinter sich gebracht. Und er hat damals gesagt, ja, in Basel wurde eigentlich der jüdische Staat gegründet. Kann man sagen, das, was Herzl 97, also 1897 in Basel getan hat, hat unmittelbar mit der Situation der Palästinenser von heute zu tun? Ja, es wurden dann von Europa aus verschiedene zionistische Organisationen, gegründet damals, die eben für die Landbeschaffung in Palästina verantwortlich waren. Man hat Warnungen von arabischer Seite, von palästinensisch-arabischer Seite, dass das Land nicht leer sei, ja. hat man eigentlich äh, äh, konsequent überhört mhm. und man hat vor allem nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches als die Briten, die Herren im Land wurden, für einige Zeit hatte man dann plötzlich auch, ich möchte fast sagen Komplizen, jedenfalls war die britische Mandatspolitik den Juden, den zionistischen Einwanderern aus Europa aus heutiger Sicht Wirklich sehr freundlich gesinnt. Mhm. Man hat Gesetze, äh, Regeln erlassen, die es eben jüdischen Einwanderern aus Europa wirklich erleichterten, Land in Besitz zu nehmen und man hat auch als die Palästinenser zwischen 1936 und 1939 gegen diese wachsende Landnahme äh, rebellierten, hat man diesen Aufstand ganz brutal niedergeschlagen. Die Briten haben damals Sondergesetze erlassen, um die äh, palästinensisch-arabischen Rebellen zu kujonieren, die bis heute sichtbar sind im Militärrecht, dass Israel heute... In den besetzten Gebieten anwendet. Ein Stichwort dazu ist die, die Administrativhaft, die eigentlich aus dieser britischen Mandatszeit stammt. Die Administrativhaft ist eine Maßnahme, die es erlaubt, Menschen auf den bloßen Verdacht hin, sie könnten ein Verbrechen zu begehen festzunehmen und für drei Monate festzuhalten. Die Israeli praktizieren das heute so, dass die Militärrichter diese Haft immer wieder erneuern und in der Praxis heißt das dann, dass heute zum Beispiel mehrere hundert Palästinenser ohne Gerichtsverfahren über Jahre in Haft gehalten werden. Viele sind ja im Moment ja, ich glaube über 2000 deshalb auch im, im Hungerstreik, weil sie oft nicht wissen, warum sie eigentlich verhaftet wurden. Sie sind ja. in Haft und warten auf die Anklage. Sie zitieren in Ihrem 380-Seiten-starken Buch oft den palästinensischen Wissenschaftler Saled Abdel Yawad. Und ihm zufolge sind ja äh, die Palästinenser damals auch einem Trend zum Opfer gefallen, der für sie relativ neu war, nämlich die Gründung von Nationalstaaten. Können Sie das mal erklären? Ja, also... Die arabische Bevölkerung Palästina hatte über Jahrhunderte zu Großreichen gehört. Also das letzte war eben eigentlich das Osmanische Reich, da spielte der Stamm oder das Dorf. Hm für die Bauern eine große Rolle. Ich meine, die, die Bauern waren ja auch, die meisten waren Analphabeten, die Verlachen ja. äh, gingen nicht zur Schule und aber sie hatten bestimmte Loyalitäten gegenüber dem, dem engeren Familienverbund. Das kennen wir eigentlich auch aus der Agrargesellschaft in Europa. Es war eben eine agrarische Gesellschaft und als die europäischen Einwanderer, also quasi Herzos Nachfahren aus Europa kamen, die eben unter dem Eindruck der Nationalstaatendiskussion in Europa ein solchen Nationalstaat auch plötzlich für die Juden wurden. Ja. Darauf war diese Landbevölkerung überhaupt nicht gefasst. Das entsprach nicht ihrer Kultur. Es entsprach nicht ihrer Kultur und also ich meine, als es dann zu den Auseinandersetzungen kam, also zu den militärischen Auseinandersetzungen 1948 in den ländlichen Gebieten, also man sieht das auf Bildern, man hört es aus Erzählungen und es ist heute auch sogar dokumentiert durch Zeugnisse von jüdisch zionistischen Soldaten damals, ich, ich nenne dieses Wort, solange es Israel nicht gab, also äh, schon in den, in den bewaffneten Auseinandersetzungen vor dem Mai 1948, als der Staat gegründet wurde, zeigte sich eine Überlegenheit militärisch der jüdisch-zionistischen Seite, auf die eben diese Landbevölkerung ebenfalls nicht vorbereitet war hatten wirklich oft auch keine Waffen und nachher, als die arabischen Armeen dem neu gegründeten Staat den Krieg erklärten und dann tatsächlich einmarschierten am 15. Mai 1948, ja. dann da zeigte sich ja dann sehr rasch, wie unorganisiert und chaotisch die Offiziere der arabischen Armeen agierten und die Bevölkerung vor Ort, die hat das vielleicht im Einzelfall sogar gemerkt, dass sie quasi zwischen Stuhl und Bank gefallen war, dass sie keine wirkliche Verteidigung hatte. Mhm. Ein Teil ist dann den falschen Versprechungen also der ägyptischen oder der jordanischen Armee folgend vielleicht weggegangen, aber oft war es so, dass die Leute schlicht aus ihren Häusern geflohen sind. Also ich spreche jetzt von den arabischen Familien, den Bauern, den Beduinen im, im Norden und Süden Palästinas. Die sind weggegangen aus, aus dem gleichen Grund, aus dem wir auch heute noch weggehen würden, wenn Bomben fallen, wenn Granaten fallen, ja. wenn plötzlich... Flugzeuge am Himmel auftauchen, die unser Dorf, unsere Stadt äh, bombardieren, dann, dann haben die Familienväter ihre Töchter und Söhne zusammengenommen und, und versuchen sie so zu schützen, wie sie konnten, nämlich durch Flucht, mhm. durch Rückzug erstmals. Ja. Und die Leute sind weggegangen, das habe ich oft gehört und ist inzwischen auch hundertfach dokumentiert, aus Not und im Glauben inner. Zwei Wochen oder zwei Monate zurückzukehren. Mhm. Nicht, in der, nicht in der Annahme, das sei ein Abschied ohne, ohne Wiederkehr. In Ihrem Buch beschreiben Sie anhand des Beispiels Jaffa ja als eine Vorstadt vom heutigen Tel Aviv, wie David ben Gorion persönlich mit einem Trick, die dort lebenden Palästinenser um ihr Land brachte. Können Sie das kurz beschreiben? Ben-Gurion war als 20-Jähriger quasi aus Polen kommend in Jaffa gelandet. Er hatte dort in Orangenplantagen gearbeitet und irgendwie war ihm die Stadt ein Dorn im Auge, aber nicht so sehr nur ihm, sondern Leuten in seinem Führungsgremium. Man muss sich vorstellen, Jaffe war eine, eine Stadt mit Spuren zurück über 5000 Jahre. Es war eine blühende palästinensische Handelsstadt. Mhm. Es gab dort Orangenbarone, arabische, auch jüdische. Man handelte mit der halben Welt, also es wurden... Pannen von Orangen, die berühmten Jaffa-Orangen nach Europa exportiert. Christen, Muslime und Juden trafen sich zu Hochzeiten und zu Begräbnissen. Man hat auch einen persönlichen, kulturellen Austausch gepflegt. Aber es war ein oranges Handelszentrum. Diese Stadt stand in unmittelbarer Nachbarschaft zur ersten jüdischen Stadt Tel Aviv. Die 1909 als Vorort von Jaffa gegründet worden war und jetzt unter der wachsenden Einwanderung aus Europa unglaublich rasch wuchs. Es war ein arabisches Handelszentrum, dieses Jaffa. Ja, genau. Und da, daneben entstand eben dieses Tel Aviv, der White City, wie sie später hieß. Hm als erste wirklich moderne jüdische Stadt gegründet. Also zuerst war es eben nur ein Vorort von Jaffa. Heute ist es übrigens so, dass Jaffa ein Stadtteil von Tel Aviv ist, ja. was viele junge Israelis gar nicht mehr wissen. Mhm. Ein palästinensischer Historiker hat es so gesagt, Tel Aviv war eigentlich das stolzeste zionistische Projekt und auch das erfolgreichste. Also die Stadt ist wahnsinnig rasch gewachsen. Als klar wurde vor und nach der 1947, als die Teilung Palästinas eigentlich schon beschlossene Sache war, da war es undenkbar, dass quasi über die Straße als Konkurrenz zu Tel Aviv dieses Jaffa als arabische Stadt weiter bestehen wollte. Mhm. Im UNO-Teilungsplan selbst war Jaffa aber tatsächlich wie eine kleine Enklave ähm, dem arabischen Staat noch zugeschlagen. Also wenn sie den Teilungsplan an Sehen, dann sehen Sie diesen Unterschied der Farben, der bezeichnet, dass Jaffa zum arabischen Staat gehören wollte und den militanten Zionisten im Umkreis von Ben-Gurion. Und yeah. vornherein war das ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Und darum haben eigentlich die Leute, vor allem um Menachim Begin, also die Untergrundorganisation, Irgun hieß ja. es, ja. haben dann bald nach dem Teilungsplan begonnen, Jaffa zu bombardieren. Und äh, es gab auch, zuerst gab es einzelne Anschläge. Und dann gab es im April 1910 1948, also einige Wochen vor der Staatsgründung, wurde das Grenzgebiet, das nördlichste Quartier von Jaffa, das unmittelbar, an Tel Aviv grenzte, wurde systematisch mehrere Tage lang bombardiert. Und damals ist die Bevölkerung dann wirklich in, also zu Tausenden auf die Schiffe geflohen, also die palästinensische Bevölkerung. Die Familien in Panik sind sie ausgezogen und äh, weggegangen. Und man muss dazu auch sagen, das war immer noch, also Jaffa war damals dem Schutz der Mandatsmacht Großbritannien anvertraut die, und die einfach zugesehen hat. Ben-Gurion hat ja dann die arabische Bevölkerung Jaffas quasi mit einem Trick überzeugt, sie mögen Jaffa erstmal kampflos überlassen und dann können sie friedlich zurückkehren und als sie dann praktisch Jaffa verlassen hatten zu Tausenden, da hat er selber gesagt, so steht es auch in ihrem Buch, wir müssen Jaffa besiedeln, Jaffa wird eine jüdische Stadt sein, den Arabern die Rückkehr nach Jaffa zu erlauben wäre töricht. Dann war das von Anfang an eine Lüge, zurückkehren zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob man das als Lüge bezeichnen kann, seit man auch die heiklen Stellen aus Ben-Gurions Tagebuch öffentlich gemacht hat, hm. sieht man, dass Ben-Gurion sehr früh gesehen hat, dass die ganze Geschichte auf eine Vertreibung der arabischen Bevölkerung Palästinas hinauslaufen würde. Hm. Und unmittelbar nach der Staatsgründung hat die UNO Graf Volker Bernadotte einen ersten Nahostbeauftragten entsandt und Volker Bernadotte hat eigentlich sehr heftig für die Rückkehr der bis zur Staatsgründung bereits vertriebenen arabischen Bevölkerung geworben. Er hat sehr sehr viel Herzblut auch schriftlich darauf verwendet, dass die Leute zurückkehren sollten, aber eigentlich wenige Monate nach der Staatsgründung, also bereits in, im Sommer 1948, hat Ben-Gurion in Reden und auch in seinem Tagebuch eigentlich sehr klar gemacht, dass er nicht wollte, dass die arabisch-palästinensische Bevölkerung zurückkehren würde. Frau Schnieper, weil Sie auch vor ein paar Minuten den Namen Benjamin Begin erwähnt haben, er war ja Ministerpräsident, er war ja dann später auch Außenminister, er war ja auch 46 maßgeblich an der Planung und Ausführung des Terroranschlags auf das King David Hotel beteiligt, das ganze britische Mandatsmacht, da kamen sehr viele Menschen um. Das heißt, der Staat Israel wurde ja quasi, wie Sie es beschreiben, auch herbeigebombt. Kann man heute sagen, dass die Palästinenser seit Jahrzehnten sukzessive von den Israelis um ihr Land betrogen werden und wurden und dass dieser Landraub schon in den 20er und 30er, 40er Jahren von den Zionisten konkret geplant wurde, also deutlich vor dem Holocaust. Ja, also ähm, ich, ich glaube, das versuche ich in meinem Buch zu zeigen. Der zionistische Landhunger, der begann lange vor 1948 seine Wirkung zu tun. Er wurde begünstigt durch administrative Maßnahmen unter dem britischen Mandat. Er ging ungehemmt weiter nach der Staatsgründung, auch nach dem Waffenstillstand. Und äh, ich denke, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt für die Wahrnehmung auch heute in Europa. Ich, mein Eindruck ist manchmal, dass die äh, europäische Linke äh, gestützt vielleicht auf die Hauptinformationsquelle der israelischen Friedensbewegung die ganzen äh, Diskussionen heute, die beginnen eigentlich immer erst mit der Besatzung, also mit 1967 die, ja. die Besatzung nach dem Sechstagekrieg. Und natürlich hat sich dann dann alles nochmals sehr stark verschlechtert seither. Mit, mit Ilan Pape bin ich selber einverstanden, wenn er sagt, solange man nicht das Geschehen von, 48, von 1948 betrachtet und diskutiert und was vorher geschah und ihn ja unmittelbar nachher, der ganze Landraub, der auch gesetzlich, also durch die Knesset dann legitimiert, äh, dem, dem palästinensischen Volk gegenüber geschehen ist, wenn man das nicht betrachtet, dann wird man nie einen dauerhaften Frieden in schließen können. Ich möchte mit Ihnen noch mal über die europäische Verantwortung sprechen. 1920 schrieb ja Cousson, der Nachfolger von Balfour, britischer Außenminister, der schrieb, die Zionisten wollen einen jüdischen Staat mit Arabern als Holzfällern und Wasserträgern. Das wollen auch viele Briten, die mit den Zionisten sympathisieren. Das ist nicht meine Sicht der Dinge. Ich will, dass die Araber eine Chance haben und ich will keinen Staat der Hebräer. Da gibt es ein Land mit 580.000 Arabern und möglicherweise 60.000 Juden, keineswegs alles Zionisten. Für uns gilt das edle Prinzip der Selbstbestimmung. Was man festhalten kann ist, dieser Plan, dieser Wunsch ist ja nicht in Erfüllung gegangen. Palästina lebt bis heute nicht selbstbestimmt und das Land wird dort beraubt. Wie reagiert man denn eigentlich auf Ihr Buch in der Schweiz? Sie haben ja ein sehr konservatives Verhältnis zu Eigentum. Ja, also die Reaktion in der Schweiz ist so, dass ich von Leuten, die politisch interessiert sind, sicher eher liberalen, linksorientierten Leuten, vielen jungen Leserinnen und Lesern eigentlich, die sind sehr interessiert an meinem Buch. Mhm. Die offiziellen äh, jüdischen Organisationen, die hüllen sich in Schweigen, ich sehe, dass es da im Untergrund manchmal ein bisschen gärt, ja. kann ich entnehmen bestimmten Online-Reaktionen auf Kritiken, die in Schweizer Tageszeitungen erschienen sind, Aber sonst höre ich eigentlich nichts von dieser Seite. Wenn man so wie Sie differenziert über die Politik Israels schreibt und vor allem über die Politik vor 48, dann bekommt man schnell das Label antisemitisch aufgedrückt. Diese Gefahr war Ihnen bewusst, Sie sind Sie trotzdem eingegangen. Warum haben Sie das getan? Also für mich in meiner politischen Bewusstwerdung war es sehr wichtig, den Holocaust nicht nur abstrakt zur Kenntnis zu nehmen, sondern das Schicksal Einzelner hat mir eigentlich das Ausmaß der Katastrophe näher gebracht mhm. und es passiert mir heute noch auch mit Menschen der dritten Generation von Holocaust-Überlebenden, dass ich mit Leuten äh, weine, wenn ich ihre Geschichte höre. Das Gleiche ist mir eben dann auch passiert, als ich in Jaffa gelebt habe unter einer gemischten Bevölkerung. Ich hatte äh, wie zu alten Zeiten eigentlich jüdische, christliche und muslimische Nachbarn und da habe ich eben auch gemerkt, wie lebendig die Erinnerungen und die Geschichte an eben die Nakba, an die palästinensische Katastrophe ist, die sich irgendwie um das Jahr 1948 bewegt und da war ich entschieden, einfach diesen Teil eben der Geschichte auch für ein, Deutschsprachiges Publikum verständlicher zu machen. Wie ist denn Ihr Umfeld mit Ihnen umgegangen, als es erfuhr, worüber Sie schreiben werden? Also, es gab Warnungen, die ich einfach überhört habe. Beispielsweise von, von jüdischen Freunden, mit denen ich ein sehr enges Verhältnis habe, über habe ich mit ihnen auch darüber gesprochen, manchmal auch direkt, wenn ich zurückkam aus dem Gaza-Streifen zum Beispiel, unter dem direkten Eindruck war, wie die Menschen dort leben und dann oft wie eine lebende Bombe behandelt wurde, wenn ich als Journalistin über die Grenze zurück nach Israel ging. Hm. Dann habe ich auch über solche Eindrücke gesprochen und auch darüber, dass ich etwas davon in diesem Buch einfließen lassen will. Ja. Und da habe ich natürlich gemerkt, dass man manchmal den Stuhl ein bisschen von mir zurückgerückt hat und erschrocken ist oder mich ängstlich vor irgendetwas zu bewahren versuchte, also quasi wie von meinem eigenen Mut. Und äh, dann habe ich eigentlich diesen... Ängsten für Gesprächspartnerinnen und Partnern verständlich zu machen, versucht, dass ich nicht ein anderer Mensch bin, ob ich nun an einem jüdischen Schicksal teilnehme oder an einem arabischen. Ja. Und das hat dann eigentlich eine Basis für ein weitergehendes Vertrauen äh, gegeben. Ich reise jetzt zurück nach Israel und werde Hund und Katze, von jüdischen Freunden hüten, die eigentlich eher orthodoxen Glaubens sind, aber die einfach ein gewisses Vertrauen haben, dass ich ein Mensch bin, der eigentlich sensibel ist für Unrecht von dieser oder von jener Seite. Ist denn dieses Thema der israelischen Geschichte, also vor 48 und um 48, ist das ein Tabuthema in Israel? 48 ist für das offizielle Israel immer noch ein Tabu. Die Nakba, eben in der palästinensischen Darstellung, das ist ein Tabu. Ich meine, ich will jetzt gar nicht von Netanyahu von seinem Außenminister, dem Ultranationalisten Liebermann sprechen, aber nehmen Sie Zipi Livni, die Kadima-Vorsitzende, von der man ja eine Zeitlang dachte, sie sei eine mäßigende Kraft und sie könnte Mehrheiten hinter sich bringen und sie könnte quasi in Fortsetzung von Rabin wirklich äh, die Zwei-Staaten-Lösung herbeibringen. Aber mhm. zum 60-Jahr-Jubiläum des jüdischen Staates 2008 hielt sie eine Rede und darin hat sie klar gesagt, es gibt keinen Frieden, äh, solange die Palästinenser das Wort Nakba nicht aus ihrem Vokabular gestrichen haben. Und man stellt sich vor, die gleiche Ausdrucksweise gegenüber äh, der jüdischen oder der armenischen Bevölkerung, es gibt ähnliche Wörter für die Tragik je dieses Volkes und man würde ihnen sagen, sie müssten also den, den Juden zum Beispiel, sie, sie müssen das Wort Holocaust aus dem Vokabular sagen. Das, ist, das sind einfach Zumutungen, die absolut Undiskutabel sind, aber dem, dem je anderen mutet man es zu. War es für Sie schwer, einen Verlag zu finden für Ihr Buch? Ein schweizer Verlag hat sofort zugesagt und nach ebenso kurzer Zeit sich zurückgezogen, angeblich aus Marketinggründen. Ich war dann am Verhandeln mit dem Deutschen Verlag und da hat sich mit einiger Verzögerung der Rotpunkt Verlag in Zürich gemeldet und das war gleich eine hundertprozentige Interessenmeldung. Ja. Und dann haben wir uns geeinigt und ich bin sehr froh über die Art der Zusammenarbeit. Ich fühlte mich sehr stark unterstützt. Und Frau, Sch Frau Schnieper, was versprechen Sie sich von Ihrem Buch? Ähm, hoffen Sie, dass Sie quasi von außen mit einer differenzierten Betrachtungsweise, einer versöhnenden Betrachtungsweise, vielleicht den Friedensprozess ein bisschen anschieben können oder sagen Sie... Sind Sie da zu realistisch? Wenn man das Buch liest, erkennt man einige Grundzüge. Ein wichtiger Zug ist dieser Landhunger, der sich lange vor dem Krieg von 1948 manifestierte, von der jüdischen Seite und der heute noch ein wichtiger Motor der israelischen Siedlungspolitik in der Westbank ist. Und Man muss sich einfach vergegenwärtigen, wenn man die Westbank und den gaza zusammenzählt, bleiben den Palästinensern 22 Prozent des ursprünglichen Landes. Ja. Auf diesen 22 Prozent, die sind heute militärisch besetzt. Es gibt eine Militäradministration. Palästinenser unterstehen Militärgerichten, wenn sie das kleinste Vergehen sich zu Schulden kommen lassen, während Juden entgegen dem Völkerrecht dort siedeln, äh, israelischer Gesetzgebung unterstehen. Und diese 22 Prozent sind unter diese Politik heute so sehr zerstückelt, dass auch palästinensische Kinder, die heute aufwachsen, eigentlich sehr rasch erkennen, dass sie wie Fremde auf ihrem eigenen Land und Boden behandelt werden. Und ich glaube einfach, dass man eigentlich wirklich auch in der Absicht und im Willen Israels Existenz zu bewahren, einfach darauf hinweisen muss, dass diese Art der Siedlungspolitik nicht weitergehen kann, dass sie einfach wirklich neue Gewalt immer wieder gebären wird. Ich glaube, wir alle würden uns gegen solche Zustände wehren. Das ist ein urmenschliches Bedürfnis, sich die wenigstens die kleine Bewegungsfreiheit äh, zu bewahren und ich denke, dass es wirklich mehr Druck, mehr Willen, mehr Zivilcourage auch von der europäischen Politik her brauchte. Natürlich vor allem von Amerika her, um das zu ändern, um, um einen Kompromiss zu finden, den ich heute noch für möglich halte. Aber, dass ein Buch etwas, Ändern kann, das das glaube ich eigentlich nicht. Ich meine, ich, ich versuche denen, die das hören wollen, einige Argumente zu liefern, aber eigentlich ist mir klar, die Argumente und auch die Friedensvorschläge, die sind längst auf dem Tisch. Es braucht einfach eine ganz andere politische Entschlossenheit, das zu ändern, als ich sie im Moment sehe. Bräuchte es auch eine andere Entschlossenheit, eine andere Zivilcourage, was den deutschen Journalismus angeht? Im Stil und auch in der Auswahl des Vokabulars war ich nicht glücklich über das Gedicht von Günther Grass. Aber die Grundidee von Grass, dass er auch sagt, dass Israel sich unentwegt über internationales Recht erhebt, dass man das, wenig offen diskutiert, auch in Deutschland. Und ich denke, das müsste eigentlich möglich sein. Ich weiß zum Beispiel auch ein Tom Segev, der ja Deutsch spricht und liest und beispielsweise auch die Reden von Angela Merkel zur 60-jährigen Staatsgründung und so, ähm, eigentlich sehr höflich, aber klar ausgedrückt hat, dass das alles so ein bisschen... also nicht auf dem Stand der kritischen israelischen Aufarbeitung der Geschichte ist, dass man diese Freundschaft zu einem Staat, auch eine wirklich unverbrüchliche Freundschaft, die ich natürlich, das ist mir klar, das ist sehr wichtig, dass Deutschland zu seiner Vergangenheit steht und es hat eine besondere Verantwortung gegenüber Israel, das ist, steht für mich unzweifelhaft fest und da kann man vielleicht öffentlich nicht viele Dinge auch nicht äh, so diskutieren als Politikerin als Politiker, wie man möchte. Aber ein bisschen mehr Konsequenz und äh, natürlich auch im militärischen Bereich, das würde ich mir manchmal schon wünschen. Eine Freundschaft ist, ich denke, auch im diplomatischen Verkehr eine Freundschaft auf Augenhöhe, in der man auch bestimmte Grundkriterien des Völkerrechts und der Menschenwürde einfach als absolut über allem anderen hochhalten sollte. Marlene Schnieper, Journalistin aus der Schweiz und Expertin für den Nahen Osten, zu ihrem aktuellen Buch über das, was wir seit Jahrzehnten in Israel erleben, Stichwort Landraub. Das Buch heißt Nakba, die offene Wunde, die Vertreibung der Palästinenser 1948 und die Folgen erschienen beim Rotpunt Verlag in Zürich, 380 Seiten stark. Frau Marlene Schnieper, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Wiederhören. Auf Wiederhören fm.de